Vielen Dank. Und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zum dritten Innovation Campus hier in Hanau. Inzwischen, ähm, ja, ab dem dritten Mal darf man ja tatsächlich sagen, es ist eine Tradition. Wir haben aber auch sofort leider mit einer Tradition gebrochen, nämlich das Wetter ist nicht mehr so toll, wie es eigentlich die letzten Male war. Und wir haben mit einer anderen Tradition gebrochen, nämlich mit der Teilnehmerzahl, aber im positiven Sinne. Wir sind nämlich diesmal mehr als 300 Teilnehmer hier. Und ich muss sagen, ähm, das macht mich stolz, das ist eine tolle Leistung. Was natürlich auch ganz besonders ist, wir haben erstmals auch Gäste aus dem Ausland hier. Wir haben Gäste aus Ungarn, Österreich, Niederlande, Schweiz, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus der USA. Also wir werden so langsam international, das freut mich. Ja, und das ist natürlich auch ein klares Zeichen für unsere Relevanz. Das ist ganz klar, unsere Themen sind wichtig, wir sind wichtig, die Normung ist wichtig insgesamt, und man könnte fast meinen, mit unseren Themen sind wir sowas wie ein, naja, ich will mal sagen, vielleicht Zukunftsinstitut der Normung. Das ist etwas gewagt, aber die Themen, die wir hier bearbeiten, mit diesen Themen, wie Roland Ben schon sagte, gestalten wir. Die Zukunft. Normen machen Zukunft. Ich möchte ganz kurz mal einen Blick zurückrichten auf die letzten Innovation Campies, die wir hier hatten und welche Themen wir dort bearbeitet haben: Blockchain beispielsweise, Cybersecurity, funktionale Sicherheit, künstliche Intelligenz und autonome Systeme und Ethik. Wenn man das mal reflektiert, das waren über die letzten zwei Jahre hochinteressante Themen. Und das sind alles Themen, die erst so nach und nach in unser tägliches Leben hinein diffundieren aber die von uns, von uns Normern, eigentlich schon sehr weit im Voraus vorgedacht und vorgenormt werden müssen, damit sie dann ganz smooth und für die meisten unmerkbar ins tägliche Leben hineindefundieren. Die Ideen, die wir heute diskutieren und diskutieren, sind die Lösungen, die wir eigentlich morgen am Markt sehen. Ein ganz aktuelles Beispiel, wie relevant Normung sein kann. Ich hatte die Ehre, am Montag im Bundestag eingeladen zu sein, zur Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und man glaubt es kaum, die wollten Antworten haben auf Fragen zur Normung. Wie kann man künstliche Intelligenz künftig in Normen packen? Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Insofern auch interessant, dass über die Hälfte der Fragen in der nicht-öffentlichen Sitzung, Sie werden es kaum ahnen, aber es ging um Normung. Man glaubt es nicht. Normung ist relevant. Und ich kann eigentlich nur sagen, Sie haben für den heutigen Tag die beste Wahl getroffen. Sie sind also absolut richtig hier. Nichts falsch gemacht. Ähm, ja, nicht nur unsere Themen ändern sich, sondern die Normung selber ändert sich auch. Vielleicht erinnern Sie sich noch, 2016 haben wir quasi als, ich will mal sagen, Rufer in der Wüste, die Digitalisierung der Normung ausgerufen. Ähm, wir haben auf dem IEC General Meeting in Frankfurt haben wir das Reinvention Lab etabliert und ein paar Themen-Highlights habe ich mir hier mal notiert, einfach um nochmal reflektieren zu können, was haben wir denn damals in Gang gebracht? Wir haben damals schon ähm, über Themen geredet, wie agile Standardisierung, Open Source Normung, der Systemansatz, ähm, Work 4.0, Open and Transparent Communities, maschineninterpretierbare und maschinenlesbare Normen. Also die Themen, die wir damals initiiert haben, haben wir auch heute noch auf dem Radar. Heute sind bald drei Jahre vergangen. Und ähm, ich kann sagen, es hat uns viel Energie gekostet. Auf internationaler und auch auf europäischer Ebene. Aber es bewegt sich was. Man glaubt es kaum. Ausgehend vom Reinvention Lab. Der Slogan damals war Connecting Communities, Reinvent Standardization. Haben sich auch IEC und Cenelec, ich will mal sagen, aus de, auf den Weg gemacht. Oder man könnte auch sagen, aus der Komfortzone heraus bewegt. Und ich glaube auch beide Organisationen haben erkannt, dass Digitalisierung, ich will mal sagen, keine Krankheit ist, die dann irgendwann ausheilt. Sondern man, man muss das Ganze ernst nehmen. Aber was tut sich denn konkret? Ein paar Highlights aus der IEC, wir werden also demnächst, man traut es kaum zu sagen, aber das klassische Word werden wir ablösen, wir werden Normen in XML schreiben, kollaborativ, wir werden das Ganze auch in Content Management Systeme gießen, wir werden automatische Übersetzungen haben, wir reden hier nicht von Google Translate, sondern von, von etwas intelligenteren Systemen. Das gleiche passiert auch auf der europäischen Ebene. Ja, und was man letztendlich sieht, unsere Initiativen haben etwas bewirkt. Aber wir haben bis jetzt eigentlich nur über technische Lösungen geredet. Und letztendlich funktioniert Digitalisierung aber nur, wenn die Menschen mitgenommen werden, wenn die Menschen mitmachen. Ähm, frei nach dem Motto, ich sage immer gerne, a fool with a tool is still a fool. Also wir können uns so viele elektronische Tools äh, zur Seite tun, wenn, wenn unsere Denke nicht digital wird und wenn wir unseren Horizont nicht erweitern, dann hilft uns die ganze Digitalisierung nicht. Und deshalb haben wir den Campus hier quasi als Forum für Inspiration und offenen Ideenaustausch etabliert und wir wollen natürlich auch von der Innensicht auf die Außensicht gehen. Das heißt, wir wollen uns auch austauschen, nicht nur mit Normungsexperten, unter Normungsexperten, sondern gerne auch mal mit Fachleuten aus nicht normativen Bereichen. Ja, wir wollen damit den Horizont erweitern und den Blickwinkel weiten.